Wir sind hier auf der Industriemesse IE, veranstaltet vom WVIB in Freiburg. Freiburg im Breisgau, eine Stadt mit wunderschönen Bächle, historischen Häusern und einem tollen Freiburger Münster. Die größte Messe im Bezirksverein Südbaden, die wir gerne nutzen, um uns zu zeigen. hier sind äh, zahlreiche mittelständische Unternehmen aus Südbaden vertreten, die ihre Dienstleistungen im Bereich von Softwarelösungen anbieten. Dieses Jahr insbesondere auch im Bereich der Robotik auf der Hardwareseite. Wir als VDE Südbaden präsentieren uns hier mit dem Thema Safety and Security als Verknüpfung zur Industrie 4.0 mit einem besonderen Forumsvortrag, bei dem wir mittelständische Firmenchefs aus Südbaden engagiert haben, die mit uns über das Thema diskutieren. Der VDE nutzt diese Messe hier in Freiburg in Südbaden vor allen Dingen auch zum Netzwerken. Wir sprechen kleine mittelständische Unternehmen, aber auch große Konzerne an und machen sie auf die Möglichkeiten einer Mitgliedschaft und damit dem Beitreten eines dieses großen Netzwerks aufmerksam. Daraus bieten wir Cyber Security zum Anfassen mit einer sportlichen Übung im balance Board, wo man Cyberattacken im Wettbewerb miteinander abwehren kann.